Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es das Gameplay von Warplanes. Warplanes ist aktuell für die Quest-Reihe erhältlich, also für Quest 1 und Quest 2. Aber gute Neuigkeiten für alle PC-VR-User. Es erscheint auch auf Steam SteamVR. Der Entwickler hat mir mitgeteilt, dass es eventuell dieses Quartal noch erscheint, aber er konnte sich jetzt nicht wirklich festlegen, ob es bis dahin auch reicht. Aber gute Nachrichten halt, es erscheint definitiv auf Steam SteamVR. Wir müssen uns halt nur ein bisschen gedulden. Also ich bin da echt mega gespannt drauf, wann das dann äh, für äh, ja, Steam VR rauskommt. Und ähm, ja, Warplanes hat mich an Wings erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Wings auf dem Amiga. Also ich habe es auf dem Amiga gespielt. Ich weiß nicht, auf welchen ähm, ja, Computern das noch äh, da draußen war. Aber ich habe das als kleiner Sebastian mega lange gespielt auf dem Amiga. Und äh, es war einfach der Hammer. Ich zeige euch mal. Das äh, Gameplay nachher mal auf YouTube. Und äh, ja, sieht jetzt heute nicht mehr so gut aus, wie ich es in Erinnerung hatte. <lacht> da sieht das äh, Warplanes um einiges besser aus. Also Grafik kann man hier echt nicht äh, meckern. Besonders weil es ja auch nur eine Quest ist, äh, die die Grafik hier bietet. Und äh, Spielspaß ist mega. Also es ist halt keine Simulation. Es ist ein Arcade Shooter. Wir haben äh, erste Weltkriegsflugzeuge äh, zur Verfügung. Und müssen halt kleinere Missionen äh, spielen, ähm, ja mal Boote abschießen, äh, ja Flugzeuge ja sowieso gegnerische Flugzeuge. Wir haben einmal deutsche Seite, einmal französische Seite und wir können Flugzeuge freischalten. Wir können Upgrades äh, für die Flugzeuge machen und äh, können, äh, wir haben sogar einen Editor, wo wir äh, Lackierungen ändern können von den Flugzeugen. Also äh, ist schon ziemlich umfangreich das Ganze, finde ich. Macht eine richtig gute Figur auf der Quest und äh, ich hatte echt jetzt bei dem Gameplay mega viel Spaß. Und äh, ja, also für Freunde der Simulation ist es natürlich nichts. Äh, aber wenn ihr Wings echt auch kennt und geliebt habt, werdet ihr dieses Spiel auch hier lieben. Und äh, ja, zeigen wir, oder schauen wir uns mal ganz kurz die Seite an. Es ist auf Itch.io verfügbar und ähm, ja kostet 10 Euro. Wenn das Spiel erschienen ist komplett, soll es dann irgendwann, ja, 15 Euro kosten oder 15 Dollar. Also aktuell ist es ja noch in der Entwicklung. Das heißt, ihr könnt es dann äh, für 10 Euro erwerben. Ist nicht zu teuer, meiner Meinung nach. Ihr braucht wohl ab aktuell noch Sidequests. Also ist es ist nicht für einen Oculus Store erhältlich. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwann kommt. Aber äh, das kann ich mir schon vorstellen. Aber mit Sidequest könnt ihr das relativ einfach ähm, installieren. Ihr müsst halt einmal SideQuest aktivieren für eure Quest. Da hat der Patrick von die Zockstube, richtig geiles Tutorial. Deshalb brauche ich es sowas äh, eigentlich nicht mehr zeigen, weil der Patrick das echt sehr, sehr gut macht. Und äh, ja, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt von Patrick, haue ich unten in die Beschreibung oder er steht sowieso immer drin. Und äh, dann schaut einfach mal rein. Ja, ähm, hier sehen wir jetzt die Roadmap von der Version. Und... Äh, ich glaube, wir sind aktuell ja hier bei der 08er-Version und äh, ähm, wir bekommen hier noch Lokalisierung rein bei 1.0 und das auch Deutsch dann bei. Ähm, wenn man die deutsche Seite spielt, hat man aber auch deutschen Sound dabei. Das heißt, wenn man irgendeinen abschießt, wird dann sagen, ja, äh, Fighter geht runter, bla bla bla, alles auf Deutsch, oder Jäger geht runter, Jäger abgeschossen. Und äh, ja, eigentlich auch ganz gut. Hier sieht man, äh, wie man eine Bombe abwirft aber seht ihr natürlich gleich auch nochmal ähm, im Gameplay. Aktuell gibt es aber auch eine, eine Demo zum Runterladen, die ihr euch äh, ja, hier auf der H.I.O. Seite auch dann äh, laden könnt und installieren könnt und könnt ihr euch einfach mal ja, das Spiel anschauen. Ist es was für euch? Könnt ihr was damit anfangen? Und äh, also ich denke, jeder wird da seinen Spaß haben, wer solche ja, lockeren äh, Flugspiele zockt. Und ähm, ich denke mal, ihr, ihr spielt das, die Demo mal ganz kurz und dann werdet ihr mit Sicherheit sagen, okay, cool, für 10 Euro kann man das echt mitnehmen. Und äh, hier wird erklärt, wie das Ganze zu installieren ist. Also hier gibt es ein How-To und äh, schaut euch das dann definitiv mal an, wenn ihr SideQuest aktiv habt auf, auf eurem PC, wenn ihr äh, da die, das Tutorial von vom Patrick euch mal angeschaut habt ich hau alle Links unten in die Beschreibung zum, zum Game, dann äh, wird es mit Sicherheit einfacher für euch. Und äh, ja, das einmal zum so Itch.io Seite. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal das Gameplay von Wings, wie es früher aussah, also auf dem Amiga, wie ich es erlebt habe und viele andere von euch eventuell auch. Und ja, Leute, so hat man damals gespielt <lacht> und äh, man hatte trotzdem Spaß, definitiv äh, hat es Spaß gemacht und ähm, also bei meinen Freunden früher, da war Wings mega beliebt. Auch wenn es, glaube ich, nicht so mega gute Kritiken bekommen hat. Aber äh, wie gesagt, ich hatte da immer meinen Spaß mit. Und ähm, da gab es auch so ein Scoreboard, wo man dann wirklich eine ähm, ja, ne Liste hatte, wie, wie, wie viele Leute man abgeknallt hat oder wie viele Flugzeuge man abgeknallt hat. Und äh, dann gab es natürlich auch ja, so eine Art ähm, virtuelles Team und, äh, ja, wie da die Leute halt, äh, ja, auch Gegner abgeschossen haben, das zählte natürlich dann auch und, ähm, ja, desto weiter die Kampagne Fortschritt, äh, waren auch schon mal Leute dabei, die halt gestorben sind und äh, dann wurden die durchgestrichen, also so wie es früher halt war und, äh, ja, das war halt irgendwie super cool, einfach sich nach oben zu arbeiten, die meisten Abschüsse zu haben und dann immer zu sehen, okay, der ist jetzt wieder äh, ja kaputt gegangen, gestorben. Und äh, ja, war halt irgendwie damals cool. Ich konnte mich da wirklich gut rein, hineinversetzen. Und äh, hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, auch wenn man heute, heute da nicht mehr so Ach, da war die Scoreboard sogar. Da haben wir äh, dieses Scoreboard. Und äh, ja, sah man halt äh, Missionen, wie viel man gespielt hatte, wie viele Kills. Und ja, war halt war halt für mich damals cool, man, man konnte in seinem Rang aufsteigen und äh, ja, wenn man dann irgendwann ganz oben angekommen war, war halt irgendwie, das war halt das Endziel, so richtige Story gab es halt nicht. So, so wie ich mich erinnern konnte, ist natürlich auch schon sehr lange her. Ja, aber man hatte trotzdem seinen Spaß dabei, auch wenn die Grafik nicht passte und ähm, ja, das habe ich jetzt bei äh, Warplanes noch nicht gesehen. Äh, das, was man hier sieht, das wäre natürlich auch cool, wenn so es so ein virtuelles Scoreboard gibt. Und äh, eventuell Scoreboard auch mit Freunden. Ähm, ja, das wäre halt cool, aber so ein im Einzel Einzelplayer wäre es halt cool, wenn es auch sowas gibt, wie man hier jetzt sieht. Und äh, ja, so hat man früher gespielt. Aber jetzt zeige ich euch, wie man heute spielt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Warplanes auf der Quest 2 und... Äh ich muss sagen, das Game erinnert mich so sehr an Wings äh, vom Amiga her. Also ich habe es auch vom Amiga damals so oft gezockt und äh, ja, echt cool, was der Entwickler hier gemacht hat. Ich freue mich schon auf die PC VR-Version, aber jetzt erstmal genügen wir uns mit der Quest-Version. Und äh, ja, wir haben einmal verschiedene Flugzeuge, die wir kaufen können. Hier Fokker, da gibt es verschiedene Versionen, Junker. Also alles dass das, was früher beim Ersten Weltkrieg im Einsatz war. Und da sollen auch noch mehrere Flugzeuge dazukommen. Wir können uns die Flugzeuge anpassen, indem wir hier auf diesen Button drücken. Und da können wir die Lackierungsfarbe ändern. Ne, wenn wir jetzt Orange rein haben wollen, Schwarz. Also könnt ihr euch anpassen, wie ihr das wollt. Könnt ihr Tarnung nochmal anders gestalten. Also was euch da am liebsten gefällt. Dann könnt ihr hier noch verschiedene... Aufkleber drauf machen oder Lackierungen. Also an jedem Ding habt ihr hier, an jedem Flügel und so weiter und so fort. Also ist echt cool, was da so gemacht wurde. Kann sich jeder was anpassen, wie er möchte. Wir können jedes Flugzeug upgraden ich habe hier schon mal das maschinengewehr abgegradet. das kostet immer geld wir nehmen geld ein indem wir missionen abschließen und äh, können dafür flugzeuge und upgrades kaufen und äh, ja hier haben wir verschiedene sachen die wir dann upgraden können und äh, ja hier haben wir noch mal crew crew training increases crew skills in flying as your wingman also wenn wir wirklich äh, leute neben uns fliegen haben äh, dann werden die wahrscheinlich auch besser sein und äh, hier gibt es auch irgendwann eine äh, deutsche Lokalisierung, also eine deutsche Übersetzung, das hat der äh, Entwickler mir schon versichert, genau wie die PC-Version, die dann im ersten Quartal dieses Jahr erscheinen soll und äh, ich habe erst eine Mission mal kurz gemacht, das ist quasi die Tutorial-Mission und jetzt können wir hier uns ein bisschen entscheiden, was wir hier machen wollen und ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Mission und hier wird dann immer erklärt, was wir zu tun haben. Also einmal die Stadt verteidigen, die Bomber zerstören und die Fighter zerstören und ja, legen einfach mal los. So, wir haben nachts und also ich muss sagen, es sieht echt gut aus für eine Quest-Version. Und hier haben wir einmal das Ruder, hier haben wir dann nochmal den Gashebel für langsam und schnell nach vorne. Hier haben wir nochmal ja, eine Leuchtpistole. Ich weiß nicht, ob wir damit auch Flugzeuge abschießen können. Ich habe es noch nicht geschafft. Und äh, auf den Trigger ganz normal halb feuern. Ja, da Dacht haben Dacht wir den Dacht ersten. Dacht so, sind wir natürlich abgedreht. Da wird uns der Fan angezeigt, wo wir hin müssen, um den Gegner zu bekommen. In der Loopings kann man hier nicht fliegen. Und wir haben relativ lange La Nachladezeiten, also spart euch die Schüsse auf, wenn ihr das Ziel wirklich in Reichweite habt. Ich jetzt Und gleich wenn wir noch mal einen na, dran haben, dann können wir mal versuchen den mit der Dings zu kriegen, mit der der Leuchtpistole, ob das klappt. Hier spricht die Führung. Konzentrieren Sie sich auf das Ziel. Es befindet sich unter schwerem Beschuss. Okay. Da ist noch ein Gegner da oben. Den holen wir uns jetzt. So, jetzt müssen wir unbedingt zur Stadt, um die der zu verteidigen. Ich werde noch kurz ein bisschen lauter machen hier. So. <lacht> Schon besser. So, das ist die Stadt, die wir verteidigen müssen. So, äh, nachladen geht automatisch. Wir haben hier auch noch Bomben, die wir eventuell irgendwann werfen können. Muss man mal schauen. Oh, da kommen die Jäger, da kommen die Jäger. Jetzt muss ich schauen, wo wir hin müssen. Ach komm, wir lauern den Vierern mal da auf. Und... Da war ich schon am Arsch, <lacht> würde ich sagen. Ja, so schnell ganz gehen. Also keine so einfache Mission. Legen wir nochmal los. Soll ja auch nicht zu leicht sein das Ganze. Okay, das sind die Fighter und das sind die Bomber. es oh, muss ich nachladen. Und das merkt man dann echt extremst. Der hat gut drin. ausgeschaltet. Komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut. Aber wir kümmern uns jetzt um die Bomber. Ich glaube ja, der beschützen. So, da ist der nächste Bomber. Den holen wir uns jetzt. Die Flaggen schießen schon auf den. Ganz gut, ge gut erwischt, echt. Ich habe die Bombe erwischt. Es nähert sich Bomber. Okay. Oh, das sind Koop, der, der Hammer. Okay. Also man muss hier ein bisschen Motion Sickness abkönnen, <lacht> sag ich mal. Aber es gibt ja auch verschiedene äh, Einstellungen, die man machen kann. Oh, da kommen Jäger. Wir holen uns die Bombe jetzt erstmal. Nachladen, nachladen. Okay. Komm, komm, komm. Na, der ist schnell. Krieg ich krieg so schnell nicht rein hier, aber jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt kommen die Fighter. Also die Jägereinheiten. Jetzt weiß ich nicht, wie wir die am besten kriegen. Am besten einmal irgendwie weg von denen. Und dann von hinten ran schleichen. Wir haben auch schon gut Schaden genommen. Zwei haben wir noch. Ach, schon ein komisches Gefühl, wenn man hier so runterkommt. Ah, es macht unheimlich Spaß, muss man einfach sagen. Jetzt können wir mal was probieren. Wow, <lacht> oh, der war schnell. Yes! So, wir haben 400 Punkte gekriegt. Hier haben wir noch nichts bekommen. Okay, ich habe irgendwie den Fehler gemacht, dass ich hier, äh, ich glaube, zweimal das gleiche Flugzeug gekauft habe. Hm. <lacht> mein Problem. Okay, jetzt machen wir hier, load more powerful ammo to increase damage. Das machen wir mal hoch. So, haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, machen wir die Mission mal. Destroy Fighters. The Field Marshal has an urgent operation for our squadron. Enemy fighters are occupying the area and they need to be destroyed. Okay. Also, sie sind äh, in unserem Gebiet eingedrungen, scheinbar. Und wir müssen die zerstören. Ist auch tagsüber. Und äh, ganz ehrlich, das sieht, das sieht verdammt gut aus für eine Quest. Da sind sie. Sind die von uns? Nee. Okay. Hat nicht geklappt. <lacht> Dann machen wir jetzt mal hier die. mal gar nicht so gut mit mit dem Ding hier. Okay, komm. Dann holen wir uns den. Wow. Okay, die versuchen mich irgendwie einzukreisen. Okay. Na komm. Ja, Ziel ausgeschaltet. Okay, damit geht's schon mal ganz gut? Muss man trotzdem mal einen davon? Die fliegen ganz gut. Was ah! macht unheimlich Spaß? So, ein bisschen Gas wegnehmen. Okay, wir haben keine mehr, dann müssen wir es gleich anders machen. Kümmern wir uns erstmal um die Fighter. Den kann man den, den uns holen. Okay. Noch mal eine volle Ladung auf den Ballon. Okay. Die wollen uns auf jeden Fall. Außer Gefecht. Laser ausgeschaltet. Ha. So, komm den, den holen wir uns noch. hinter uns, ja. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Microsoft Flight Simulator. Aber macht schon einen verdammt guten Job. Komm. Komm, komm, komm, komm. komm. Steht in so, nachladen, dann jagen wir den. Whoa, hoch, hoch, hoch. <lacht> Den fliegen könnten wäre einfacher aber so da. jetzt müssen wir den kriegen oh, der hat auf jeden Fall gut kassiert der hat gut kassiert der Franzose na komm der Abschuss feindliche alle Ziele Zeit, nach Hause zu gehen. Zeit, nach Hause zu gehen. So ist das doch gut. <lacht> Turning. Oh, das geht auch noch. Oh, dabei wird mir, glaube ich, richtig übel. Das ist Climbing. Oh, ho okay, hochziehen. Speed möchte ich aber gerne noch mitnehmen, okay. Boote zerstören, das hört sich gut an, das hört sich gut an, das machen wir. Hier haben wir unsere Bomben, da müssen wir mal schauen, da sind ein paar Boote, da. Aber ich glaube, erstmal müssen wir uns um die kümmern, ne? Die sehen nicht so nett aus. cool, dass hier schon wirklich deutsche Sprache auch drin ist, wenn man die deutsche Seite spielt. Ich habe ihn man kann sich wirklich aussuchen am Anfang, ob man die deutsche oder die französische Seite spielt. Ich habe aber jetzt erstmal nur die deutsche probiert. ging das gerade nicht. <lacht> komm komm komm. So und jetzt versuchen wir mal Boote zu holen. Okay. Wir können ja kommen. Die werden uns auf jeden Fall jagen. Oh, guck mal. das Kreuz auf dem auf dem Meer gesehen gerade. Okay jetzt holen wir uns die die Fighter. Wow. Okay, bevor wir die Boote nochmal angreifen, müssen wir echt uns ein bisschen Luft machen. Versuchen wir nochmal. Schauen wir hier das Kreuz, Steuerkreuz. Das probieren wir noch mal was zu kriegen hier. Boote noch? Können wir eventuell Kle kurze Drehung hier? So. Ich wurde getroffen. Wer so, Jetzt kümmern wir uns noch mal um die. Ah, oh, wir sieht aber nicht gut aus hier. Come, come. Oh, komm, die müssen wir irgendwie. Wer hat? Wieder keinen bekommen. Aber. Das ist aber echt übel. Oh, überall Einschusslöcher. Schaut euch das an. Aber wir werden die Mission beenden. Hoffe ich. <lacht> wow. Komm! Ah, das schaffe ich nicht mehr. Guck mal, das Flugzeug ist komplett rot. Also wir haben nicht mehr viel. Ich habe ihn erwischt. Wenn man sich noch reparieren könnte irgendwie, dann wäre es echt möglich. Aber so? Da kommen noch vier Gegner. Ah, die muss man jetzt mal kriegen, die Typen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Den haben wir drin, den hammer drin. Yes. Ja, ausgeschaltet. Da kommt hier Rauch raus. So, zu den Booten. Ich habe Sichtkontakt zu feindlichen Jägern. Ich hoffe, ich treffe die jetzt. Wer verbunden ab? Ne, das war nichts. Okay, wir drehen. Okay. War nix. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier. Okay, ich habe keine Dings mehr. Kann ich hier so down bekommen? Geht das? Ich glaube nicht, oder? Boah. Boot den Fischen. Ich wurde getroffen. Boah, wir haben echt gar nichts mehr an Energie. Jetzt muss uns beilen. So, komm, komm, komm. Yes. Das war der Boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Ja, Leute, das war's mit Warplanes und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß hier. Ich hatte definitiv meinen Spaß und ich kann es nur weiterempfehlen, dieses Game. Also es bietet jetzt keine Mega-Story, muss ich sagen, hatte Wings damals aber auch nicht, aber Gameplay und äh, Spielspaß ist hier definitiv geboten und äh, ja, es ist keine Simulation, es ist ein Arcade-Shooter, macht mir aber überhaupt nichts aus, genau das brauche ich ab und zu auch mal einfach nur rein ins Game und einfach ein bisschen Spaß haben. Das. Äh, kann man in dem Game definitiv. Ihr habt hier verschiedene Flugzeuge, die ihr freischalten könnt. Ihr habt hier auch verschiedene Seiten, die ihr spielen könnt. Äh, am Anfang wird man äh, gefragt, ob man französisch oder deutsche Seite spielen möchte. Ja, man hat Upgrades, die man freischalten kann für jedes Flugzeug. Man hat einen Editor ähm, für die Lackierung. Was hier echt noch fehlt, ist ein Koop-Modus. Also wenn man hier im Koop spielen könnte, solche Missionen hier, die, die wir hier sehen, boah, das wäre der absolute Hammer. Also ich werde es definitiv weiterverfolgen, spielen und wenn die PC-VR-Version rauskommt, werde ich definitiv einen Livestream von diesem Game hier machen. Diesmal jetzt hier erstmal nur normale Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich konnte euch das Spiel ein bisschen vermitteln und äh, ja, wenn euch das Gameplay hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das äh, Spiel hier findet. Würde mich auch interessieren. Und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Bringt meinen Kanal weiter, hilft mir weiter. Und äh, ja, Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es Gameplays oder Livestreams gibt. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.